Oh yeah! Dakuma ist gehypt und ich hoffe, ihr seid auch gehypt. Willkommen zurück zu Pokémon Rüstung. Wir sind hier in dieser kleinen äh, Höhle stehen geblieben. Ich zoome mal ein bisschen raus. Kann man rauszoomen? Nee, hier kann man nicht rauszoomen in der Höhle. Ah oh doch, ich bin schon rausgezoomt anscheinend. Okay. Weil die Kamera hat ein bisschen kacke manchmal. Ist normal. Da ist ein neues Dick da, was wir gefunden haben. Und ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal ein bisschen in dieser Höhle um. Und die Kamera ist gerade echt ein bisschen kacke, weil man sieht irgendwie nichts. Ein Wunschbrocken, alles klar. Und was gibt es hier noch so? Hier gibt es nochmal so ein paar Nester. Dick, dick. Nice. Hier ist nochmal einer. Okay, hier ist ein Tem. Verhöhner. Näh. Verhöhner ist echt nicht so meins, muss ich sagen. Das benutzen wir nicht. So, fahren wir weiter. Ähm... Nur wo lang ver, oh, das ist ein Dick da, da fangen wir lang zum Dick da. Wenn ich bitte spricht das, das Dick da an. Oh Gott. Ja, da Dick. Störung ist manchmal echt kacke, muss man sagen. Aber gut. Ähm, wollen wir hier lang? Ich glaube, wir wollen hier lang. Ach, Kacke. Dum -dum. Bin mir gerade echt nicht sicher, wie wir durchkommen sollen. Aber wir haben heute vor, alle Orte zu. Be äh, also auf jeden Fall auf allen. Äh, wie sage ich's? Wir wollen alle Orte erforschen. In diesem. Äh, in diesem in diesem, in diesem äh, Inselleben. Was auch immer. Dick, dick, dick, Ein Digger gibt's hier noch. Das ist aber gerade für uns Nebensache. Ringbucht. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Yes, wir sind hier richtig. Hier soll man lang. Alles klar, wir sind richtig. Hey, Michael, du musst ja einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Möchtest du den Ausblick vielleicht zusammen mit Dakuma genießen? Ja, möchte ich gerne. Wow! Ah, oh, wie toll, da liegt Müll rum. Oder was das ist. Toll. Du verstehst dich jetzt blendend mit Dakuma. Davon kannst du stolz dem Meister berichten. Zusammen mit einem Pokémon sieht die jede Landschaft gleich wie strahlender aus. Ja. Vielleicht kann man uns gleich hier hintippen sogar. Hier ist ein Dick da. Ne? Okay. Hier glitzert was. Hier ist überall was. Hier gibt es Sankabu. Cool. Sankabu ist ein echt cooles Bummer, muss sagen. Oh, hier gibt es einen Zweig. <lacht> Hätte ich das gewusst. Ich hatte tatsächlich Probleme, einen achten äh, Zweig gefunden. Das habe ich gar nicht gesagt, aber das war bei mir tatsächlich wirklich so. Und ich habe es irgendwie durch Glück noch gefunden. Ähm, kann man hier rein? Irgendwie muss man noch jetzt Wasser können. Kann man nicht hier durch? Doch, hier kann man durch. Und da ist das letzte da. Zack. Da? Ja, da bist du. Die leben alle das in der Tapferkeitshöhle. Hier fohlen. Oh yeah. So, wir gucken mal. Ach, das, ist ein, das sind Holzstämme, glaube ich. Ne? Oh, ein Temp Psychoschock. Das wollen wir doch gleich mal lernen, würde ich sagen. Weil mh, Psychoschock ist echt gut, finde ich. kriegst das unbrauchbar danach Oh, oh. Nee, dann nicht dann lieber nicht Wenn nach unbrauchbar ist und eh weniger damage macht dann vielleicht doch lieber nicht hm. da steht jemand drum aber wahrscheinlich nur diese buddelbrüder geschwister meine ich ähm, was auch das hier ist das gucken wir uns ein andermal an wir fliegen gar das ist ein bisschen klein habe ich das gefühl sollte es nicht größer sein? Aber wir fliegen auf jeden Fall jetzt erstmal wieder zu dem anderen Punkt. Es gibt nämlich hier in der Kämpfergrotte noch was. Beim Pfad Prüfung und bei der Wüstensenke. Äh, ich würde sagen, wir machen äh, die Wüstensenke als erstes. Weil die haben wir sogar, schon ich, glaube ich schon mal betreten, soweit ich weiß. Gibt es hier vielleicht jetzt endlich mal wieder Dünerpilze? Nein, sieht nicht so aus. Schade. Oh, hey. Hey, Michael, du musst ja einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Alles klar. Wow. Sand. Boah, cool. Geil. Ne, Dakuma, das war voll geil, ja. Er freut sich. Wenn er sich freut, dann freue ich mich auch. Doppelte Freude ist geteilte Freude. Oder andersrum. Ein Heißorb. Aha. Gibt es nicht irgendwo eine Höhle? Wow, wow, wow. Als ob sie Rihonio gibt. Ja, moin. Da ist das krass. Okay, da kommen wir, kommen wir her. Oh, Rihon hi. Ja, ist ja klar, dass es Rihorn gibt, wenn es sich gibt. Hm. Nee, jetzt mal wirklich. Wo geht's es denn irgendwie? Weiter bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist Widergate? Wie kommen wir denn dahin? Durch jene Höhle? Ich schätze mal hier gibt es einen Höhleneingang. Der uns dann zu den beiden Orten führt, I guess. Wir finden es heraus. Aber warum konnte man nicht von Anfang an mit dem Pummeln rausgehen? Oh, ich hätte so gern gesehen mit einem Memion rauszugehen. Ich würde so, würd alles tun, dass zu sehen. Och man. I am sad. And disappointed. But now I'm happy because it works finally. Juhu. Ja, Kämpfergrotte. Hey. Hey, Michael, du musst dir einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Okay. Wow. Eine Höhle. Boah, wie cool. Nice. So, ein Ort noch und ich glaube, wenn wir hier rüberfahren, sollten wir schon zum Ort kommen, oder? Moment, hier wir was das glitzern. Ja, Sternscham, wir können so viel verkaufen. Wo sind wir jetzt hier? Fleiß-Ebene sollen wir hier hin? Ich schätze mal, dass wir dann da hochkommen. Ich weiß halt nicht, ob ich hier schon hoch sollen, weil das ist eigentlich für, wenn wir Darko mal entwickelt haben, die Türme. Ähm. Ah, doch, jetzt sollen wir. Okay. Hey, Michael! Geile Landschaft, ne? Ja. Dieser Turm. Ah! Wow! Kein Turm, sondern diese Landschaft. Und da ist das Dojo! Gut, damit haben wir alle Orte gesehen. Um, ich fette mal ganz kurz. meinen Dakuma. Ähm, um, müssen leveln. Oh, wenn ich jetzt wüsste, wo die Items sind. Pff, hier müssen die sein. Oder? Nein. Oh Gott, bin ich... Äh. Hier sind sie auch nicht. Äh. Doch hier ist es. Gib mal zehn Stück. Nice. Nahkampfe zu erlernen, mein Freund. Äh, nee. Lieber nicht. Power Punch. Oh, das ist eine gute Attacke. Das ist eine echt gute Attacke. Ist aber nur eine gute Attacke. Moment, Anwender konzentriert sich bevor er angreift. Wird er vorher getroffen? Ist der Tage erfolglos? Nee, oder? Ich nehme sie mal rein. Weil ich möchte keinen Kopflos haben. Aber ich weiß nicht, ob ich es benutzen werde. Ich gebe ihm nochmal 5 Stück, glaube ich. Würde es so erreichen. Ah, natürlich nicht. Ich geb noch einen. Das ist nicht in Ernst. Nö, da verschwende ich nicht so ein anderes. Ich nehme mir so ein kleines Ding. Ich hab's doch noch so kleine Dinger, ne? Da. Nice. Achso, es gibt... Wow, wie viel Level auf einmal. Okay, das war jetzt nicht geplant. Naja, egal. Bist hochgelevelt, kleiner Dakuma. Ja! So. Ich glaub, was das für ein Geräusch war. Sorry. Aber wir fliegen auf jeden Fall jetzt hierhin zurück und erstatten einen Bericht. Hoffentlich entwickelt es sich an. Ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass es sich entwickeln wird. So, wir gehen mal ein bisschen Watt noch mal ab, 10k. Yay, yeah, Getränkeautomat. Ja, hallo. Ich spreche ich mit jemandem von marco Cosmos Lifestyle? Mein Name ist Inia. Ich rufe aus dem Master Dojo an. Es ist so, ich würde in unserem Dojo gerne einen Getränkeautomaten aufstellen und ja, genau, mh, so einer wäre gut. Sieht cool aus. Ah, nichts geht über einen kalten Schluck Wasser. An diesem Getränkautomat zahlst du wie viel weniger als üblich. An deiner Stelle würde ich also bis an mein Lebensende nur noch an diesem Automaten Getränke kaufen. Bisher haben wir nur Tafelwasser am Angebot, aber das ist trotzdem ein Gewinn für unser Dojo. Die gute Nachricht ist, dass wir einfach nur mehr Watt brauchen, um die Auswahl zu vergrößern. Ja, okay. Ich muss dann halt ein bisschen offscreen farmen, wenn ich es will. Mal schauen, ob ich das mache. Mmh, Unser Pummel geht allen gut. Sind alle schön hochgelevelt. Was? Ponys nicht hochgelevelt? Moment. Da müssen wir aber nochmal ein bisschen was fix regeln. Okay, das hat nicht viel gebracht. Bodycheck? Bin ich so ein Fan von Bodycheck? Jetzt wir kurz ein bisschen runter. Zu unserem Lieblings-Item. In den letzten paar folgen das ep bonbon nicht du du sag 60 ganz knapp zauberschein definitiv 100 pro sehr gute attacke agilität weg auch wenn agilität eigentlich sehr gut für galopp ist egal aber wenn es gemacht ist egal psychokinese äh, ist das besser Das Tier wird mit Klinge attackiert, die aus Psycho-Energie besteht. Hol, Klote. Ich mache mal Psycho-Klinge weg, würde ich sagen. Für normale Attacken haben wir ja nämlich dann Pony. Eins gebe ich dir noch. So, Level 60. Alles klar, wir sind alle im Dächtiger-Bereich. Wir speichern das kurz ab. Sehr hellentat, Tat, muss müssen wir abspeichern. So, let's go. Na, lass mich doch mal sehen, wie es mit dir und mal so läuft. Fantast. Was? Fantastalionisch? Fantastalionisch. Ihr seid ja echt ein Herz und eine Seele geworden. Darkoma ist an deiner Seite prächtig gediehen. Saubere Arbeit. Ja, ich glaube, ihr seid bereit. Folgt mir bitte, ihr beiden. Hopp, hopp. Kann man es jetzt entwickeln? Wollen wir ihm nicht folgen? Okay. Hallo, Meister. Was für ein schöner Tag zum Flanieren. Puh, da wären wir. Hier sieht's gut aus. Also, Maiko und Dakuma, wenn ihr wirklich stärker werden wollt, dann spitzt mal schön die Lauscher. Austragungsort dieses De eigens für Dakuma konzipierten Trainings sind. Die Türme der zwei Fäuste! Die Türme der zwei Fäuste? Beim blauen Turm handelt es sich um den Turm des Wassers. Der rote hingegen trägt den Namen Turm des Unlichts. Der Haken ist, ihr müsst, ihr müsst euch für einen der Türme entscheiden. Die Wahl des Turms wird sich nicht nur auf Dakumas Darkuma, zukünftigen Kampfstil, sondern auch auf seinen Typ auswirken. Deshalb solltest du dir gut überlegen welchen der zwei Türme ihr in Angriff nehmen wollt. In beiden Türmen erwarten dich fünf Etagen und fünf Trainer, die es Faustdick hinter den Ohren haben. Du solltest da Dacoma also gut trainieren und dadurch im Level aufsteigen lassen, bevor du dich an diese Herausforderung wagst. Und die, um die Türme der zwei Faust zu erreichen, musst du den Vogelshaus durchqueren. Oder also du nimmst die Abkürzung und saust, saust mit deinem Fahrrad über den Fluss. Ich freue mich schon darauf, euch auf einer der Turmspitzen zu treffen. Das wird Spitze. <lacht> und wie ist das so schnell auf den Turmspitzen dann? Wir schaffen das, da, guck mal. Welchen der beiden Türme werde ich wählen? Das seht ihr in der nächsten Folge. Spaß. Sehen wir schon heute. Wir werden für Pokémon-Schild den blauen Turm nehmen. Ein Wasser-Pokémon wird das dann statt ohne nicht. Ich könnte auch einen Kampf ohne nicht pokémon nehmen, was war ganz cool wäre, aber ich habe mich für dieses Let's Play entschieden, ein Wasser-Pokémon rauszumachen. Heißt, Intellion kommt dann endlich raus und wir haben Platz für ein weiteres Pokémon, welches es sein wird. Mal schauen. Ich weiß es selber noch nicht. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Das ist irgendwas. Glitzern. Komm, gib her. Dicker Lauch. Nice. Hier gibt es mal Peko. Ein Item. Flächenzink. Und da ist der Turm, Leute. Das trifft Zeppeli. Das ist cool. super mal. Pokémon. Zack, was bist du hier? Nö. Ich darf mich nicht wieder äh, scammen von dir. Alles klar. Hier sind wir also angekommen. Da ist der Turm. Ging schnell. Leider ist die Insel ein bisschen klein. Aber hey. Der DLC ist bisher echt cool, muss ich sagen. Also ich würde schon sagen, dass sie sich bei dem DLC Mühe gegeben haben. Das ging besser natürlich, aber trotzdem nice. Und Aqua Durchstoß haben wir bekommen. Ist, glaube ich, eine sehr starke wassertacke die einen eine Runde auswarten äh, erwarten lässt, glaube ich. und wieso glaube ich, ist das, oder? Der Anwender greift das Ziel mit der Kraft des Wassers an, senkt eventuell die Verteidigung des Ziels. Nee, ist was ganz anderes, aber ist tatsächlich besser, als ich dachte. Ähm, wäre was für Gift, Bro. Und Intellion. Aber Intellion kommt jetzt erstmal raus. Die machen wir ja, die mag ich ja dann offscreen ein bisschen. Nachdem ich das jetzt durch habe, trainiere ich erstmal ein bisschen alle wichtigen. Und hier sind wir beim blauen Turm. Ich hoffe, ich bin hoch genug gelevelt. Sonst wäre blöd. Soll ich da noch irgendwas geben? Nee, der ist ja schon Level 6, 60 oder sowas. Also, für mich wirklich die anderen pumpen nicht benutzen? Hallo Michael, der Meister hat mir schon Bescheid gegeben. Dies ist der Turm des Wassers. Er dient allein dem Training deines Darkumas. Solange es nicht das einzige Pokémon in deinem Team ist, kann ich dir keinen Zutritt gewähren. Echt jetzt? Ist es, ist das... Och. Game why? Warum muss ich jetzt... Oh. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und jetzt können wir anfangen. Dies ist der Turm des Wassers. An diesem Mod kann Dakuma die geheimen Künste des Wassers erlernen. Hat Dakuma mindestens Level 70 erreicht, sollte es als Training problemlos abschließen können. Wenn du den Turm betrittst, kannst du ihn erst wieder verlassen, sobald du die fünf Trainer bezwungen hast, die darin auf dich warten. Oder nachdem du selbst besiegt wurdest. Zudem bleibt dir durch das Betreten eines Turms der Zugang zum anderen auf ewig ver verwehrt. Also willst du den Turm des Wassers betreten, um die Künste des Wassers zu erlernen und denen das Unlicht zu entsagen... Wasser oder Unlicht, ja, ja, ähm, Level 70 hat er gemeint, okay, dann gebe ich doch noch mal ein paar Level Ups, to, to be honest, Habe ich gerade doch ein bisschen Schiss bekommen, <lacht> meine ganzen Bonbons gehen weg, aber für das Let's Play mache ich das, sonst ist das ja so langweilig alles, ne, zack, Level 71, reicht, passt, let's go, yes, wir wollen es tun. Let's go. Deine Entscheidung fällt also wirklich auf den Turm des Wassers. Jawoll! Ja. Du wirst sehr, du wirkst sehr entschlossen. Dann mal viel Erfolg. Kein Kampf und nichts, sondern Kampf. Wasserpumpe machen wir. Bist du bereit? Ja. Okay. Regentropfen verschmelzen zu einem Fluss und kehren so irgendwann ins Meer zurück. Der ewige Kreislauf des Wassers wird dich verschlucken. Oh, als nice, Vieh. Ich habe tatsächlich Angst, weil ich weiß nicht, wie stark die sind. Okay, die benutzen Wasserbomben, okay. Ja, dann werden wir wahrscheinlich jetzt ganze Zeit pokémon benutzen. Die benutzen nur Wasserbomben. Anton ist jetzt kein starkes Pokémon. Auch nicht auf dem Level. Sollte also passen. Wenn ich es mit Durchbruch... Zerschlagen, oh, was es lebt noch? Oh, oh Kommunion, das wird ein Problem. Mhm. Aber ich habe items, würde passen. You going down nice. Sie kann so aus, als wäre ich stattdessen von deinem Talent verstückt worden. Das Film ist aber echt nice und es läuft immer noch. Wirklich beeindruckend, du darfst dich auf die nächste Ebene begeben. Also, es gehört da, guck mal, du wirst dich bei entwickeln. Du bist ein riesengroßes Bärchen, Panda, was auch immer du bist. Bist du ein Panda? Auf jeden Fall ein Bärchen. Kleines Bärchen. Kung Fu Panda. Egal, ob rund oder eckig, Wasser passt sich immer der Form seines Gefäßes an. Genauso passe ich mich auch meinen Gegnern an. Gleich wird es dir den Atem verschlagen. Das wollen wir ja dann erstmal sehen, du. Ich glaube, die äh, den Anzug. Guck mal da tanzt. Ähm, ich glaube, den Anzug hätte jetzt mehr gepasst, dieser gelbe Anzug. Das Dojo Outfit. Na, ist ja auch egal jetzt. Bum, bum, bum, bum. Gehst down, boy. Bam. Ha. Das ist die Macht der Freundschaft, die du da siehst, mein Freund. Bäm. Bam. Da da da gut, Okay, die Kämpfe sind wirklich einfach. Ich hatte gar keine Gelegenheit, mich deinem Kampf anzupassen. Tja. Passiert, ne? Wirklich beeindruckend. Du darfst dich auf die Enix-Ebene begeben. Da, kommt du bist nicht Voll geil, ey. Let's go! Alle Ebenen sehen gleich aus. Einfach Copy-Paste. Gut gemacht, Game Freak. Selbst gewaltige Steine können dem steten niederprasseln zahlloser Regentropfen nicht standhalten. Glaubst du, dass dein Wille die steten Angriff von meiner Wassertropfen überstehen kann? Ja. Haben wir wirklich nur pures Wasservogamon? Alle? Ja, haben wir alle, okay. <lacht> Süßes Meryl. Wir können es doch zum Azumarill. Ist immer noch nur Wasser. Hätte jetzt mehr Sinn gemacht, finde ich. Ha. Das wird wohl nichts. Machen wir mal Eisenschädel. Ich glaube, das macht mehr, mehr Damage jetzt. Oh oh, Wasserdüse, wie viel Damage? Nicht viel, aber ich muss gleich mal heilen, glaube ich, nach dem Kampf. Hm. Obwohl, Leben am Limit! Dafür eher anfangen. Zack. Ja, nichts, was ich habe, ist effektiv. Ist aber okay. Das war schon der dritte Kampf von fünf. Wir werden uns weiter entwickeln. Deine Wassertropfen gleichen mehr einer Hydro-Pumpe. Tja. Wirklich beeindruckend. Du darfst dich auf die nächste Ebene begeben. Aber ich weiß jetzt nicht, wie diese ganz normalen Kämpfe äh, mir jetzt einen Wassertypen geben. Für meinen Dakuma. Hm. Setzt man Wasser großer K Kälte aus, gefriert es und wird zu Eis. Bei Hitze hingegen verdampft es und es wird eins mit der Luft. Somit ist Wasser imstande, seinen Namen und seine Gestalt nach Belieben zu ändern. Schaffst du es, seine wilde Natur zu bändigen? Ich glaube, unlich wäre mit interessanter gewesen mit den Texten. Oh, Quapuzzi. <lacht> nice. Die Pummel auswahl, gefällt mir. Weiß gar nicht, was die Jacke ist. Oh, oh, Schutzschild. Ich hätte Durchbruch machen sollen. Ich Idiot. Durchbruch ignoriert sowas. Ach, bin ich blöd. Uah, oh, wo setzt jetzt natürlich ein? Ah, oh, es trifft mich nicht. Nice. Der Grab mit der Macht der Freundschaft. Komm, mach doch dein Schutzschild. Macht er nicht. Ach, Willku, will mich unbedingt im Willku drin haben. Ich würde überlegen, vielleicht sollte ich lieber heilen. Ich glaube, ich halte lieber. Am oh, Ende bereue ich sonst. Ja, ich heile mich lieber. Weder Hitze noch Kälte können an deiner Stärke rütteln. Tja. Lassende? Ne? Wirklich beeindruckend. Du darfst dich auf die nächste Ebene begeben. Dort wirst du bereits von jemandem erwartet. Oh, ist das dann der letzte Kampf schon? Oh mein Gott, da Heil. So, erstmal heilen äh, Hypertrank, denke ich mal, sollte gut sein. So, zack. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, Uh, Oh, langsame Animation. Und die Musik hört auf. <lacht> Wir kämpfen gegen unseren Meister Maastricht. Bereit? Okay. Here we go. Da bist du ja endlich. Ich dachte mir, dass du den Turm des Wassers wählen würdest. Da kam ich gleich her. Hut ab, Mike und Takuma. Ihr habt eine saubere Arbeit geleistet. Kuba. Doch euch steht noch ein abschließender Kampf bevor. Und zwar gegen mich. Zur Abwechslung werde ich meinen Gegner mal mit San. Sam... Sam... Hand... Samt Handschuhen anfassen. Achso. Ich habe viel gelesen, aber nee, samt Handschuhen. Okay, sorry. Also zieh dich warm an. Fisch-Pokémon meiden einen allzu klaren Fluss, der nicht den Schutz der Dunkelheit bietet. Ich werde dir jetzt zeigen, was wirklich unter den Geheimkünsten des Wassers steckt. <lacht> <lacht> <lacht> Dojo Meister, Master, ich fordere dich raus. Mit einem Hyperball. Sein einziges Pokémon ist auch Dakuma? What? Gegen dich bleibt mir nichts anderes übrig, als ernsthaft ernst zu machen. Gut schärfe deine Sinn und nutze den Kampf, um dich weiterzuentwickeln. Oh mein Gott. Ich setze Konter ein. Sieh zu und staune, Michael. Das ist das wahre Potenzial von Darkum aus Feuchten. Okay, greift mich, glaube ich, an, ne? Nein, Aeroas. Alter, was? Wie viel Damage? <lacht> oh, oh. <lacht> Der Konter war die richtige Entscheidung. Aber kann er bitte keine Flugattacke mehr einsetzen? Okay. Dann greift mich zumindest nicht an. Okay, let's go. Durchbruch. Yes, der Anfang. Wir haben gewonnen. Oh, der Kampf hätte viel schlimmer ausgehen können, ne? Dann echt Glück. Nice. Da guck mal, es ist tatsächlich eins meiner stärksten jetzt gerade. <lacht> und jetzt wird sich entwickeln. Und zu wirklich eins der besten Pokémon werden. Einfach überwältigend, wie schnell die jungen Leute sich weiterentwickeln. Unglaublich. Ihr seid zwei. Ihr seid zwei, zwei wahrhaftig krasse Kämpfer. Yo. Ich hab's nicht lesen können. War zu so schnell weg. Oh yeah. Yeah. Süß. Ja, du bist cool. ja ich will mich entwickeln. Echt? Cool, mach mal. Ja, Moment. erstmal Story. Okay. <lacht> Wusste ich's doch, dass ich mich auf dich verlassen kann, Maike. Prächtig, prächtig. Wenn ich sehe, wie toll du Dakuma trainiert hast, geht mir das Herz auf. Vor langer Zeit hat sich mein damals bester Schüler auch an diesem Training versucht. Sein Name war Delion... Leider hat ihm sein miserabler Orientierungssinn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat es nicht einmal bis zum Turm geschafft. <lacht> so, jetzt ist es aber Zeit für Dakumas Entwicklung. Zeig ihm doch bitte mal die Schriftrolle des Wassers. Dakuma, bist bereit? Das ist ein Ja. Komm her. Dakuma, komm her. Das ist die Schriftrolle des Wassers. Möchtest du Dakuma die Schriftrolle des Wassers zeigen und bei ihm die Entwicklung auslösen? Äh, nö. Doch, ja natürlich! Ku? Da. Ku. Ma. Oh. Kuma! Kann ich jetzt B drücken? Ich lasse es lieber! Dakuma wurde zu wula -Uzu. Ach Achso, Wula-Uzu immer die Weiterentwicklung. Hm. Ich dachte, das wäre der englische Name von Dakuma. Nein, aber wir haben einen wula -Uzu. Aber wie ihr seht, ist es im wasser -Style. Das Unlicht-Stil wäre ein bisschen... Wäre vom gleichen Aussehen, aber er hat ja andere Animationen, glaube ich. Nice. Es ist darauf spezialisiert, Gegner mit vielen Treffern zu besiegen, indem es wie ein reißender Fluss Schläge auf sie niederprasseln lässt. Ja? Der Wasser-Typ gibt ihm so ein, so ein Multi-Hit-Attacke. Und der Unlicht-Typ gibt ihm so ein One-Punch-Man-Attacke, so. Ein one hit KO so gesehen. Aber ich habe mich für den entwickelt entschieden, wo mehrmals in einem angreift. Wo versucht Trefferschwein zu erlernen. Das ist also die Attacke dummer Name im Deutschen. Der Anwender hat den Stil des Wassers gemeistert und führt mit fließenden Bewegungen drei Angriffe im Folge mit Volltreffergarantie aus. Es ist eine schwache Attacke, aber wie ihr schon gelesen habt, kann es hat es eine hohe Volltrefferquote und dreimal hintereinander. Das ist nice. Und das werden wir hundertprozentig für Power erlernen. lernen. Oh, ich bin so glücklich. Yes. Dadadam. Siehe und Sterne vor hier steht Wolauso in all seiner Pracht. Eine unbe unbeugsame Rüstung, an der selbst die härteste Klinge entzweibricht. Der fließende Stil des Wassers in seiner vollendeten Form. Wow. Kaum zu glauben, dass es sich als kleiner Racke immer ängstlich hinter mir versteckt hat. Was für eine Veränderung. Egal wie viele Jahre man schon auf dem Buckel hat, es ist doch immer etwas Bewegendes, jemandes Entwicklung so nah mitzuverfolgen. Vielen Dank, Michael und Wolauso. Huh! Da hätte ich doch um mein Haar etwas Wichtiges vergessen. Hier für dich, dazu bereiche ich nur jenen, die gegen mein wahres Ich gekämpft haben. Die Ligakarte von Maastricht. Okay, so es wird Zeit zum Dojo zurückzukehren cool es ist. An ihrem Talent gibt es nichts zu rütteln. Dann ist es wohl so langsam an der Zeit. Okay. Und das war's? Ja? Moment. Das war der DLC? Das war's jetzt oder wie? Warte, ihr könnt mir jetzt... Oh Gott, wie es mich verfolgt. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, dass es das auf einmal gerannt ist. Ihr wir mir jetzt nicht sagen, dass das der DLC war. Moment. Hopp? Hey, Maike, willkommen zurück. Du scheinst bei deinem Training hier im Dojo ja richtig anzuklatzen. Was machst du denn hier, Hopp? Hehe, <lacht> diese Reaktion gefällt mir, so kenne ich dich. Ich bin wegen Nachforschungen zum Dynamax-Phänomen für eine Weile auf der Rüstungsinsel. Hoho, ihr zwei seid also befreundet. Dieser quirlige junge Mann hat mich gerade gefragt, ob der auf der Rüstungsinsel campen darf. Was ich natürlich prompt abgelehnt habe. Warum sollte er draußen campen müssen, wenn er auch hier im Dojo übernachten kann? Das wäre mir natürlich eine große Hilfe, aber ich will niemanden Umstände machen. Bei uns im Master-Dojo ist jedermann derzeit jeder willkommen. Und als Delions kleiner Bruder gehörst du sowieso quasi zur Familie. Stimmt, als er jünger war, hat Delion in diesem Dojo trainiert. Gut, sie haben es so gewollt, dann werde ich doch eine Weile hierbleiben, Meister Maastricht. Jawohl, ja, dann sind doch da mal Dufte, das sind doch mal Dufte Neuigkeiten. Je mehr hier los ist, desto lustiger wird es. Übrigens, Michael, ich wollte dir noch etwas zu Dakuma oder eher zu seiner Entwicklung von Oso erzählen. In diesem Pokémon schlummert das Potenzial zu giga Maximierung. Bei Dünnerpilzen rollen sich ihm allerdings vor Ekel die Zehnägel auf, deswegen ist es keine Dünnersuppe. Aber wenn man der Suppe ein gewisses etwas hinzufügt, dass man hier auf der Rüstungsinsel finden kann, ändert sich das. Dieses Etwas ist... Was ist es? Es ist... Ich hab's vergessen. Was? Das gibt's doch nicht. <lacht> das macht ja sogar noch mehr Spaß als bei Delion. Dieses Etwas, das Wola Oso, die deiner Suppe schmackhaft machen würde, hat etwas mit einem bestimmten Pokémon zu tun. Wo Hop schon mal da ist, könnt ihr euch ja zu zwei Gedanken machen, und danach suchen. Also dann haut rein, aber nicht zu doll. Alles klar! Äh, läuft das Training hier immer so ab? Ich weiß zwar nicht ganz, worum es hier eigentlich geht, aber jetzt bin ich auch neugierig auf dieses Etwas. Übrigens habe ich in einem Buch mal was mit Woda Oso gelesen. Sie gehören der Kategorie Kung Fu an und leben in den Bergen einer weit entfernten Region. Gut zu wissen, Hop. Ach, das war eben hängen geblieben. Ich beschäftige mich in letzter Zeit besonders mit Pokémon aus anderen Ländern. Jedenfalls, wenn ich mich recht erinnere, mögen sehr zähflüssigen zählfl Honig. Maike, ich hab's! Honig gibt es nicht ohne pflanzennektar oder? Und wo gibt es Pflanzen? Im Wald! Ich werde dir helfen, schließlich hat das auch mit meinen max nachforschungen zu tun. Los, machen wir ein Wettrennen zum Wald hinterm Sumpfgebiet. Der letzte ist ein Lamus. Ah, ja. Interessant. Ich weiß noch nicht, wie ich das schneiden werde. Vielleicht mache ich auch hier einen Cut. Vielleicht gab es auch schon einen Cut. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall kommt unser Team jetzt endlich erstmal wieder rein. Aber anscheinend war es das schon mit dem DLC. Sehr enttäuschend, muss ich zugeben. Dass es schon zu Ende ist. Also noch ist es nicht hundertprozentig zu Ende, ne? Aber. Also. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Aber cool, wie uns äh, Vulauso jetzt hinterher folgt. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das mit der Aufnahme jetzt mache. Ähm, wir sollen auf jeden Fall zum Wald. Ich würde sagen, ich mache hier kurz für mich eine Pause. Vielleicht wird ja ihr auch jetzt die Folge. Ähm, ja, Hier ist übrigens noch die Liga-Karte von Maastricht.